Lasst euch nicht verdrießen, Gutes zu tun. Ist es ihnen auch schon einmal passiert, dass sie Gutes getan haben und es wurde ihnen nicht gedankt? Liest man die Bibelstelle der heutigen Tageslosung weiter, heißt es da, doch haltet ihn, der es dir nicht dankt, könnte man ergänzen, haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Ich denke, das Gute, was jeder Mensch tun kann, steckt oftmals in der Sache selbst. Es gibt viele Gelegenheiten, etwas Gutes zu tun. Jede Antwort an eine fragende Person, jeder nicht achtlos in die Natur geworfene Müll, jeder Kilometer auf dem Fahrrad, jeder Gegenstand, der gebraucht, gekauft oder repariert wird, jedes regional und saisonal produzierte Lebensmittel, was ich esse, jedes freundliche Gespräch mit der Nachbarin, jeder Gruß auf der Straße, jedes Lächeln für eine andere Person. Das Gute ist immer und überall möglich, zeigt sich in kleinen Gesten, im Alltag und im Besonderen. Ja, und angesichts der Herausforderungen, die die Menschheit aktuell zu meistern hat, also weltweite Pandemie, Klimakrise und Klimaungerechtigkeit, drohende Spaltung unserer Gesellschaft, Armut und Vereinsamung, ja, da gibt es viel zu tun. Und es gibt viele Wege und Orte, um etwas zu tun. Ich finde wichtig, dass wir beginnen. Was halten Sie von einer kleinen Challenge für die kommende Woche? Tun Sie ganz bewusst etwas in Ihren Augen Gutes und erzählen Sie jemandem davon. Denn ich denke, gerade das darüber Sprechen motiviert und spornt andere an, es Ihnen gleich zu tun. Machen Sie mit! Ich werde gleich direkt auf dem Heimweg der Busfahrerin ein Lächeln schenken. Und ich möchte mich diese Woche mit Zizi Dangaremga, Autorin und Filmemacherin aus Simbabwe, beschäftigen. Sie hat dieses Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Und wissen Sie was? All diese Taten sind gut, weil sie ihr Umfeld damit verändern, weil diese Taten ausstrahlen. Und so verstehe ich auch die Aufforderung, dem Bruder und die Schwester zurechtzuweisen, aber eben nicht auf die moralische Tour durch Vorwürfe fehlender Dankbarkeit, durch Meckern und Motzen und über den Dingen stehen, sondern tja, vielmehr aus Nächstenliebe und im Glauben an die Schöpfung, die es zu bewahren gilt. Denn jede kleine gute Tat ist ein Mosaikstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung.